Paul sitzt im Gefängnis, diesmal endgültig. Und draußen warten sie schon. Die wissen ganz genau, was sie machen müssen und wie sie vorgehen müssen, um ihm aufzulauern. Die wollen seinen Tod. Und die Anklage lautet auch auf Todesstrafe, also so oder so, es sieht nicht gerade gut aus. Und da sitzt er in seiner nassen Zelle, allein. In dieser Stunde kommt der Herr zu ihm. Und spricht, sei getrost. Sei getrost. Und er öffnet ihm einen neuen Plan. Nicht etwa einen Plan, wie er da rauskommen kann. Nein, er soll dort bleiben. Aber Gott hat einen Plan mit ihm. Es geht weiter. Wir sind mitten in der Apostelgeschichte. Es geht kapitelweise weiter. Und ich bin mir sicher, bei dir läuft auch nicht immer alles gut. Welchen Plan hat Gott für dich?